Aber wieso ähm, haben wir dann die ganze Zeit das Gefühl von getrenntem getrennter Person, getrenntem Sein, wenn eigentlich das unser Leben ist oder wenn die Lebendigkeit eigentlich immer und jederzeit durch alles fließt oder es umhüllt? Also einmal ähm ich glaube ich nicht, dass es die ganze Zeit ist, dieses Gefühl von getrennt sein. Ist das der Glaube? Wenn der Glaube ans Getrenntsein aktiv ist, es ist nicht nur eine mentale Sache, es ist nicht der Gedanke, ich bin getrennt, sondern ähm, wenn wir lang genug von diesem Glauben ausgehen, von diesem Gedanken ausgehen, manifestiert sie sich ja im Körper als eine Anspannung, als eine Vorsichtshaltung, als... Ähm, Gedanken in die Zukunft, um dafür gewappnet zu sein mhm. Mhm. und so weiter. Mhm. Ja. Das heißt, es ist nicht nur, ja, denk halt mal anders oder sowas, sondern das ist ähm, schön Da <lacht> ist einerseits dieses Zusammenziehen und äh, sich schützen gegen den Rest der Welt sozusagen, ja, als Einzelwesen, ja, als Gefühl von ja, und, mhm. ähm, und das ist, das kann mehr oder weniger chronisch werden. Es mhm. kann ab und zu mal ähm, für Momente aufhören, wie zum Beispiel, wenn, man, wenn einem jemand ein kleines Baby in den Arm legt oder mhm. sonst und weg ist es, ja. Ja? Ja. So einfach, plötzlich ist es, du dem Baby in die Augen und keiner von beiden hat Angst mhm. Ja? Mhm. und zack da ist mhm. es. Wie kann man denn diese Chronizität auflösen? Ja, zum Beispiel durch so eine Erfahrung, so, ja. wo du siehst, okay, das wofür du dich gehalten hast, ist in dem Moment einfach nicht da. Wenn es nicht da ist, dann kannst du es nicht wirklich du sein, weil irgendwie warst du ja trotzdem da, ne? Mit dem Baby. Ja, ja. Also es ist einfach nur eine ähm, bestimmte Haltung oder eine bestimmte Sichtweise, die so zu diesem Ich da drin, der Rest da draußen führt. Ja? Und ähm, diese Erfahrung zum Beispiel mit dem Baby oder mit irgendwie einzeilen mit der Natur oder was auch immer, ähm, diese ähm, Highlights sozusagen ja, ähm, die fühlen sich äh, so viel wahrer und klarer und intensiver an und so viel so absolut im Vergleich zu diesen ganzen äh, Rumpf rum, äh, Stapfen in dieser Trennungswelt. Es ja. ähm, also ist ein Hinweis darauf, mhm. ähm, da geht etwas auf. Mhm. Ähm, oder anders gesagt, etwas setzt aus für die Zeit. Und dann ist es, hey, das ist wirklich wie aufwachen. Ne? Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und dieses Aufwachen in, in kleinerer Form sozusagen gibt es ja echt oft, weißt du, so in Gedanken versunken und so weiter und dann plötzlich wow, ja, also so. Ja, ja, ja verstehe. Ja. So, du fährst Auto und dann kommst du an, an eine echt schöne Stelle und die fünf Minuten vorher bist du einfach nur so, Und dann ist es wie ein Aufwachen, dann fällt das ganze Ding weg von ich muss noch, ich hätte das und das machen sollen und so weiter und wie konnte er nur oder alles ist einfach, nur weg und da ist einfach nur die Klarheit von diesem Moment, nur dieses, die Intensität von dieser Präsenz, jetzt gerade mhm. dieser Gegenwart. Und das ist äh, nichts Gelerntes, sondern das ist, äh, wie es war, bevor wir was gelernt haben, bevor wir gelernt haben, du bist da drin und kümmer dich um das und so weiter. Okay.